Christus spricht, ich bin der gute Hirte, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Morgen feiern wir den Sonntag Misericordias Domini, der auch als Hirtensonntag bekannt ist. Und der Wochenspruch aus dem Johannesevangelium liefert dazu das passende Bild. Jesus Christus, der gute Hirte, kümmert sich um die Schafe. Er kümmert sich um uns und sorgt sich um diejenigen, die ihm vertrauen. So weit, so klar und auch schön romantisch, könnte man sagen. Und das passt ja auch wunderbar in diese Jahreszeit, wo alles so schön blüht und grünt und die Sonne ihr Bestes gibt. Und hier in den weiten Wiesen um Zossen kann man es sich richtig gut vorstellen, wie eine Herde, eine Schafherde entlangzieht, ein Hirte und die Hütehunde die Herde zusammenhalten. Es wirkt beschaulich, riecht nach Freiheit und nach Aufatmen und Lebenskraft. Nach Frühling eben. Aber das ist nur die eine Seite des Bildes. Die harte Seite, die habe ich mal eindrücklich in Israel erlebt, als wir am Straßenrand eine Herde Schafe und Ziegen entdeckten. Die Tiere liefen über steiniges, ausgetrocknetes Land. Zu fressen gab es höchstens ein paar trockene Wurzeln. Und auch die palästinensischen Hirten, Kinder und Jugendliche sahen eher ausgemerkelt und ausgehungert aus. Da war jedenfalls nichts von beschaulicher Idylle. Da war nur harte, brotlose Arbeit für Heranwachsende. Und auch bei uns ist der Hirtenberuf nicht so idyllisch, wie es aussieht. Schlecht bezahlt und harte Arbeit bei Wind und Wetter. Warum ist dann eigentlich dieses Bild immer noch so beliebt, frage ich mich. Vielleicht weil es die Sehnsucht nach Geborgenheit ausdrückt. Danach, nicht allein zu sein mit unseren Sorgen und Ängsten. Die Sehnsucht nach jemanden, der oder die uns Orientierung gibt in unsicheren Zeiten. Und nun mit dem Krieg in der Ukraine neuen Ängsten ausgesetzt. Wie wichtig wäre da doch Schutz und Halt? Kann uns Jesus Christus den geben? Der Theologe Helmut Gollwitzer hat sich an einer Neuinterpretation des Psalms 23 versucht, den Hirtenpsalm schlechthin. Sie kennen ihn sicher auch. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln und so weiter. Bei Helmut Gollwitzer heißt das so. Gott ist mit uns solidarisch. Wir sind umgeben, nicht von kaltem und leerem Nichts. Wir sind regiert nicht von blindem Schicksal. Wir sind nicht ausgeliefert, den Folterknechten dieser Welt. Wir sind erwartet nicht vom letzten Henker, vom Tod. Wir sind umgeben, getragen, beschützt, regiert, erwartet von einer ewigen Solidarität, die auf unserer Seite steht, mit uns leidet, für uns kämpft, sich für uns opfert, und die Zukunft für uns gewinnt. Das ist unsere Wirklichkeit. Davon leben wir. Mich beeindruckt solche Gewissheit und gerne möchte ich mich von ihr tragen lassen in dieser Zeit. Bleiben Sie behütet.